Guten Morgen. So, ja, in Ruhe ausgeschlagen hier. Die anderen sind alle überstürzt abgebrochen. sind gerade mal im neun durch. Standen ja fünf, fünf Autos hier. Auf der anderen Seite von der Hecke ist irgendwie eine große Wiese, da standen immer auch noch zwei oder drei. Ja, ich war jetzt in Ruhe noch Kaffee trinken und dann gucke ich erstmal in das Museum her. Ja. Dann wäre ich eventuell, muss ich dann nochmal gucken, was ich mache, ob ich noch was anderes angucke hier in der Gegend, oder ob ich erstmal nach Lombardia weitermache. Aber der Blick ist schon da, der geht da hinten, in die Berge. haben die Kinder rein, die sie mir geholfen haben. Wir haben auch viele Kinder gehabt. Haben. Das den ich noch mit auf den Däumen habe. Da ich gestern Abend hergegangen, hätte ich mir 3 Euro Eintritt sparen können. 2 Meter 2,50 ja. ja. Meter Hier in der Hinweis Front of the area Platform Front of the area Tarrasse You can see your footprint in the transparent of the time and you're lit up by the sun Under the bridge, Do not move quick, please. Soll das eine Brücke sein? Hm. Eigentlich sollst du ja hier nicht drüber klettern. Ich gucke erstmal, vielleicht kommt man ganz oben rum dann. Das Heiligtum ist das bedeutendste Objekt der Siedlung. Es befindet sich auf der östlichen Terrasse der Burgstätte. Der präsentierte Teil stammt aus der Zeit des Baus des Eingangstors. Der ursprüngliche Unterteil des nördlichen Steinpflasters des Heiligtums mit der Opfergrube war zugefüllt und entstand eine neue Opfergrube mit dem südlichen Steinpflaster. Die Steinpflaster des Heiligtums waren mit Holzsäulen, Gängen und Opferfeuerstellen umsäumt. In den Opfergruben waren Überreste der Menschenopfer gefunden. Im ersten bis zweiten Jahrhundert vor Christus fanden hier Menschen, Tier, Schmuck und Lebensmittelopferrituale statt. Die Burgstätte. Im Gebiet der nördlichen Karpaten hatten die Burgstätten von der Bronzezeit bis zu dem Anfang des Römerreiches einen ständigen Platz in dem Siedlungssystem. Der Hauptteil der Befestigung war ein Wall. Es war ein Rost, der mit Gestein und Ton ausgefüllt war. Neue keltische Kultureinflüsse äußerten sich auch im Bauwesen und für neue Befestigungen sind typisch beidseitig gefluchtete Steinmauern und komplizierte Verteidigungstorsysteme. Auf den unzugänglichen Plätzen stand gewöhnlich eine Palisade. Zwei erhaltene Teile, der Sandsteinfrontmauer stammten aus dem 2. bis 8. Jahrhundert vor Christus. Zwischen den Mauern war eine Stele mit einer Feuerstelle und Opfergaben entdeckt. Das Heiligtumstor ist ein Turmtor mit einem Durchgang ins Heiligtum. Von innen ist es mit einem terrassenförmigen Wall geschützt, der erhöhte, nördliche Teil mit einer Holzkonstruktion befestigt. Das Tor stammt aus der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Der erhöhte nördliche Teil, das wäre dann sozusagen hier war die Holzkonstruktion. Das Tor mit dem Beobachtungsstand. Auf der östlichen Seite war der Oberteil der Burgstätte mit einer anderen Befestigung geschützt. In der südlichen Seite des Tores ist das Querprofil der Befestigung präsentiert. Es war möglich, aus dem Beobachtungsstand den Raum hinter den Abhang zu beobachten. Der Bau stammt aus den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und der Notwohnbau. Das Zweiraumhaus ist teilweise in der Erde untergebracht. Die Wandbalken sind in den Exzellen angebracht. Der Futterrahmen mit der gedeckten Decke diente zur Arbeit. Der Innenrahmen mit einer Feuerstelle diente zum Wohnen. Das Giebeldach ist mit Schilf bedeckt. Dieser Bau ist ein Beispiel der Innerbebauung der Burgstätte am Anfang des ersten Jahrhunderts. Ja, hier war es noch nie. Das sind noch 70 Meter weiter runter. Ich glaube, das ist noch ein anderer Weg. Und das hier zu den Gästen. Das könnte es bald sein, ja. Ach hier, guck an. Und hier ist ein anderer Weg. Aber sonst durfte man ja hierher wenig innen kommen. Gut, kann man den abhaken? Ich habe Cash gefunden, aber Brille verloren. <lacht> bin extra nochmal hier hochgekratzt, aber oben Dings hatte ich schon auch wo, wo ich die Kamera abgestellt hatte. Bin ich mir zumindest, oder war das beim ersten Mal, keine Ahnung. Aber ich bin aus so dem Weg zurückgelaufen, habe mir irgendwie gefunden. Abgegeben wurde auch noch keine Cash gehabt. Ach, guckt mal, was da liegt. Ich dachte schon, ich muss in ein Poprad zum Optiker gehen. Aber ja, ich mich vorhin mal hingesetzt und im Handy gesucht und prompt war sie da. Aber hier sieht man ganz deutlich, dass die ganz schön niedrig haben. Also nicht da, aber hier, an der Seebrücke. Und vorne an den Brückstegen. Das sollen Bullstege sein. Wahrscheinlich schon. So einem Vorrat von Papat gibt eine natürliche Mineralwasserquelle. Ganz unscheinbar, wenn man trinken kann. Wasserqualität ist bestätigt. Wie gesagt, ich hätte noch mal richtig nach dem Bremsplatz und gucken müssen vom Urlaub. Aber ich war gerade in der Werkstatt. Übermorgen habe ich einen Termin. Kriege ich dann hier die Bremsen gemacht. Hätte ich zwar zu Hause selber machen können, aber na gut. Werkzeug wollten sie mir kein klein, weil ich es selber machen kann. Ein E-Motorrad kam gerade vorbei. Klingt schrecklich. Aber fahren tun sie ja ganz gut. Alternative wäre es vielleicht. Aber In 20er Jahren hat hier einer ein versteinertes Gehirn von einem Neandertaler gefunden. habe ich vorhin gelesen. In dem Thermalbad habe ich, war ich vor 10, 12 Jahren oder wann wir da waren, da waren wir vor 10, 12 Jahren Skifahren bei Levatscha. Und da habe ich mir am ersten Tag bin irgendwie blöde hingefallen, aus dem Stand weggerutscht und voll auf den, den Brustkorb, ohne mich abzufallen. Und naja, tat weh aber Zähne zusammenbeißen. Ja. Wenn du Ski fährst, kommt ja dann eh Adrenalin, dann merkst du nichts mehr. Jedenfalls tat es aber doch immer höllisch weh, wenn ich am Lift war, tat es dann immer sehr weh. Und da habe ich dann irgendwie immer mir gesagt, okay, jetzt machst du mal eine Abfahrt und dann lässt, lässt dich ruhig angehen, trinkst du noch einen Glühwein mehr oder so. Ja, aber jedes Mal, jedes Mal, wenn ich am Lift fängt es immer an, am Weg zu tun, oder auf dem Lift dann. Aber immer wieder, wenn ich runtergefahren bin, vergisst du den Schmerz und hast dich automatisch wieder am Lift angestellt. Jedenfalls ging mir das so. Und, ja, so ja, ich habe mich dann halt die ganze Woche durchgekühlt. Wir hatten ein Ferienhaus mit Badewanne. Ich habe mir dann immer richtig heißes Bade eingelassen und gut warm. Und am Freitag waren wir dann hier ja in den in dem Thermalbad gewesen. Und seitdem, da hatte ich dann keine Schmerzen mehr. Alles wieder gut, gut gewesen. Und als ich mir letztens Jahr den Kiefer gebrochen hatte, haben ich mich ja auch durch die Röhre geschoben da haben sie gesehen, ich hatte mal einen, einen Rippenbruch, der wieder verheilt ist. Also hatte ich mir knapp die Rippe gebrochen, nicht bloß angebrochen, wie ich gedacht hatte. Und wie gesagt, das Thermalbad hat dann wirklich geholfen. Da hinten scheint was zu brennen. Ich hoffe jetzt dachte jemand, ich bin der Feuerteufel, weil die Brände aus der 6. Schweiz nur bis hier erfolgen. Ich weiß nicht, ob das im auch so Hopfrat Öchtung, hoch Aber eigentlich ist das ganze Teil hier total schweflisch. Da dahinten, da hinten bin ich wieder unter Beobachtung. Ich dort in die Quelle und in den Fenchstiere. Ganz vor ungefähr gedacht oder sein könnte. Aber ich will von mal drum rumlaufen, hat man noch nichts gefunden. Das ist doch mal ein schöner Platz wieder. Oh, Autobahn in der Nähe, aber wenn ich oh, das Auto zumache, tut mir das nicht mehr. Und hier kann man gleich schön baden gehen. Jetzt gibt es auch erst noch was zu essen.